Reformen in der Altersvorsorge wirken langfristig. Doch auch die Generation, die bereits morgen in Rente geht, darf nicht vergessen werden. Damit es für sie zu keinem Leistungsabbau kommt, braucht es faire Ausgleichsmaßnahmen. Diese müssen jedoch bezahlbar sein und dürfen auf keinen Fall auf Kosten der jüngeren Generation gehen. Darum brauchen wir jetzt eine für die Versicherten faire BVG-Reform.